Also ich war ja erst äh, seit dem letzten Community Cup äh, dabei ähm, und der war ja auch online, von daher konnte ich so viel Offline-Sachen gar nicht mitmachen. Aber natürlich war mein Highlight da, dass ich das FFA gewinnen konnte. Hm, also beim nächsten Offline-FFA würde ich... Also ich habe kein Problem mich zu blamieren mit irgendwelchen komischen Challenges, die ich machen muss. Buch auf dem Kopf war schon gut, aber ähm, der, der Sport war mir zu viel letztes Mal. Ähm, wenn es zu viele Liegestütze werden, muss ich aufhören. Ich hatte danach beim Hauptturnier die ganze Zeit Muskelkater noch von dem FFA, muss ich sagen. Ähm, wenn dieses Jahr würde ich gerne wieder das FFA tatsächlich gewinnen. Ähm, sonst äh, wäre mein Ziel in dem Higher Bracket Turnier mindestens wieder den dritten Platz wie letztes Jahr zu machen, aber zweiter wäre eigentlich schon das Ziel da. Ähm, mein lieblings äh, e moment war, äh, als ich, ich weiß nicht ganz, ob es 2018 war, aber ich meine schon, ich meine schon Leipzig war, ähm, weil das war das erste Mal, wo ich wirklich äh, eine Menge Leute treffen konnte, die äh, ich eben vorher nur online immer gehört hatte und dann konnte ich die mal in Person treffen. Ich bin aktuell bei der TSV Burgdorf und äh, was ich da besonders schön finde ist, das ist ja eigentlich ein äh, Sportteam immer gewesen und äh, die haben eben die E-Sports-Sparte äh, aufgenommen und ich finde das, was sie da machen, ähm, sie geben sich sehr viel Mühe. Ähm, ich äh, habe schon oft von irgendwelchen Sportteams irgendwie ge gehört, die dann irgendwie ein FIFA-Team nehmen, weil es sich so gut macht neben dem normalen Fußballteam, aber äh, sie wollen wirklich richtig in E-Sports drin sein, sozusagen. Ähm, wenn ich eine Party beenden wollen würde, dann würde ich nicht einen Song nehmen, äh, sondern ein ganzes Album von Napa im Death, äh, weil das wahrscheinlich auch nur 10 Minuten dauert. Und es will niemand hören, deswegen werden alle verschwinden.